Love you, baby! Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon und der Andrea Meyer. Wir sind hier am Roche Champion. Vor uns ist die Schweiz und hinter uns ist Frankreich. Wir laufen durch den Risowald auf den Spuren von früheren Schlepper und Schleuser. Tief in den Wäldern des Valle de Choux findet sich eine Gedenktafel. Sie erinnert an die jüdischen Flüchtlinge, die im Zweiten Weltkrieg von Frankreich in die Schweiz geflüchtet sind. Die Aurelie Kleiner hat noch einen Urgrossvater der als Schlepper mitgeholfen hat. Sie zeigt uns seinen Pass und eine Aludose. Es gab einen Bleistift und Blätter und äh, sie konnten äh, kodierte Nachrichten schreiben äh, zwischen die Schweizer und die franzosen Agenten. Später zeigt sie uns die gefährlich steilen Hänge, wo die, die Geflüchteten müssen bezwingen müssen oft mit letzter Kraft. Mit seinen 2.200 Hektar ist der Risuwald die größte Waldkette von Europa. Immer wieder begegnen uns Grenzsteine. Mal laufen wir auf französischem, mal auf schweizerischem Boden, mal wissen wir nicht so genau, auf wem im Boden wir gerade laufen. Hast du die Identitätskarte dabei, Thomas? <lacht> <lacht> oh, schau, da ist der Grenzstein. Da sind wir auf dem Schweizer Boden. Ein Schritt weiter das ist Frankreich. Bald tut sich eine riesige Fläche auf. Wir stehen auf dem Roche-Champion, der ebenfalls eine natürliche Grenze bildet zwischen dem Departement Jura und Tours. Was uns während unserer Wanderung immer wieder sehr fasziniert, sind die Trockenmauern, die man überall sieht. Sie ziehen sich kilometerweise durch die Wälder. Dass der Wald, der etwas verschlingen hat, wird dann bewusst, wenn man mehr und mehr innen einläuft. Ich muss an die Flüchtlinge denken. Ohne Hilfe durch die Schlepper hätten sie keine Chance. Gehabt. Man kann sich in dem grossen Wald wirklich gut verlaufen. Wir sitzen hier auf einer Trockenmoor. Das ist der Grenzverlauf. Rechts ist die Schweiz, links ist Frankreich. Ja. Und wo die Flüchtlinge sind, hatten sie der strengere Teil der Flucht schon hinter sich, gehabt, der gefährlichere. Der über das Felsband auf der französischen Seite. Was auch fasziniert, sind die vielen Fichten, die es hat. Weil die da in diesem gesunden Wald bis zu 350 Jahre alt werden, sind sehr begehrt, vor allem bei den Geigenbauern und natürlich auch bei den sogenannten Baumpflückern. Der Thomas geht jetzt unter Baumpflücker. Er umarmt eine Fichte. Vielleicht kannst du noch schnell erklären, warum. Ich glaube, du willst den Klang losen oder so. Nein, die Fichte ist ja in Zeiten von Covid das Einzige, wo man noch dürfen umarmen. Darf. Immerhin. Aber ähm, es gibt wirklich Baumpflücker. Sie äh, ja, suchen gute... sich die richtigen Fichten für den Instrumentenbau. Ja, die, die besonders gute Resonanz ja. Und das testest du jetzt für uns. Ja. Will ich mich auskennen. <lacht> Und? Ich gehöre es Ameise. Was sagt ihr? <lacht> ja, da braucht es ein bisschen mehr Know-how, als ich bieten kann. <lacht> Während unserer ganzen Wanderung durch den Wald treffen wir auch auf viele Schutzhütten, die einst für die Waldarbeiter gebaut wurden. Sind. Heute sind die auch für die Wanderer offen und benutzbar. Ich sehe nur einen Schnaps. <lacht> Hinter <lacht> ja, dir. wird leer sein. <lacht> <lacht> Wir brauchen aber definitiv keine Schutzhütte mehr. Nach so einem langen Tag will man nur noch Eis möglichst schnell liegen. Alternativ lädt der Lack de Schuh zum Erfrischungsbad ein. Der Thomas lässt sich das nicht zweimal sagen, auch wenn wir auf 1004 Meter oben sind und das Erfrischungsbad sich wirklich als sehr frisch erweist. When we're apart, you know I'm driven to this I get a heavy heart, thinking about a midnight action.